Zuallererst einmal, ja. wünsche ich dir alles, alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag? Ah, ich hoffe, du hattest ah. auch einen schönen Tag, das ist ja mittlerweile yeah. schon. Das ist ja schon wieder Jahre her. Ja, Wird schon ich. wieder Zeit für die nächsten Geschenke. Ne? Ja, Geschenke. Oh, ich habe schon oh. ein Geschenk gekriegt. Ich habe so einen neuen Kopfhörer gekriegt, so ein In-Ohr-Dings. So ein In-Ohr-Dings? So wie die Mama. Ach was. Ja. ja gibt's und ich, noch mehr Geschenke? Wir haben auch was für dich besorgt. Uh. Ist, leider gab es kein Geschenk. Für Michael. Hier. Alles Liebe. Eingepackt in ein sauberes Geschirr. Das ist ein Wink mit dem Zaunfall. <lacht> Ach, das, ist mich, das, ist mich. das ist dein Geschirrspüler für den nächsten Ich habe keine Idee, ich hätte bei Mama auch keine Idee. Äh, warte, warte. Ferrero ist. Nicht. Schütteln. Er hört sich an wie Schokolade. <lacht> so muss ich Schokolade haben. Ah! Oh! Jo! Guck mal hier. Uh. Uh. Der Tuna-Killer. Ah. Wir haben uns extra beraten lassen, was das Beste ist. Boah, So viele gleich? Super. Und ähm, ah, der soll glaub, jetzt, jetzt. perfekt sein für Mahi. Mhm. Ah. Der soll Tuna und eigentlich alles fangen. Rockcast. Und der ist ich Für weiß, an Bord fischen, das, weil das so ein Gewicht dran ja, ist, ist genau. besser, wenn du hier an Bord, damit der schön runtergehen kann. So, das ist ja dann ein Pil Pilger. Genau, so ein Fjordfischer. Zum ah, super. Dingo Metal. Dann kann es ja jetzt zum Big Game Fishing gehen. <lacht> ah, Big Game. Dankeschön. Ja, finde schön. Dankeschön, danke schön. Dankeschön. das ist schön. bin ja. noch mehr. Ja, ich weiß nicht, du, mehr Gepäck wäre doof gewesen. Der Kopfhörer den doof gewesen. Ich ja schon klein Kopfhörer machen Kopfhörer und ein Buch gekriegt. Was ist denn das für ein. Wie soll ich denn das. Äh ja, überleg dir was. <lacht> Potenzpillen. Ah. Ein Stück weiter kannst du es lesen. Pfefferspezialität wurde im Whisky? Eichenfass in Single-Malt-Whisky eingelegt, wodurch sein intensiver Whisky-Duft entstand. Whisky-Pfeffer. Alter. Das brauchen wir auch richtig Whisky. Warum? Hm. Wollt ihr das zusammen? Das macht man ja in den Whisky. Ach so. Ja, Das wird mach mal. zum Kochen benutzen. Du hast doch mal welchen Black and White. Die Und hier auch noch da drinne was? Das ist so so viele viel. Ah, damit ich endlich mal unter Wasser bleibe, weil ich so fett bin und immer oben schwimme. Ah, aber das ist geil. Das sowas habe ich gesucht. Ich weiß. Also auch das Blei? Das hast du doch. Das haben wir doch hier an Bord. Was ah, wir das? Das kann man einfach Weiß da reinmachen. Ich Ey, der Hammer. Mensch. Muss dir ja nicht alles erzählen. Dankeschön. Oh, dabei habe ich schon so viele Danke gesagt. Ist das schön, Geburtstag zu haben. Gerade gerade zu, zu, haben. zu haben. Leider läuft unser Außenbordmotor seit gestern nicht mehr. Er ist noch mal kurz angesprungen aber dann nicht mehr. Ich habe die Zündkerzen schon gewechselt, hat aber nichts geholfen und zusätzlich tritt hier unten am Auspuff schwarze leicht ölige Flüssigkeit aus. Also wenn jemand weiß, was diese schwarze ölige Flüssigkeit ist, bitte in den Kommentaren mir einen Tipp geben. Vergaser habe ich auseinander Die Schwimmernadel sieht super aus, wie nagelneu, neu. Schwimmer sieht auch super aus. Äh, da drin ist ein bisschen Dreck, also das ist aber nicht ausschlaggebend. So, alles wieder eingebaut und? Er ja, läuft! Kommt, kommt Wasser! Kommt Wasser? Ah, super! Also, ein negatives Erlebnis hier oben in Loreto. Wir sind mit dem Dingi angelegt. Und äh, jetzt wollen die 228 Pesos von uns haben, weil das Ding da liegt und weil wir vier hier an Land gehen wollen. So, und das geht ja gar nicht. Also das... Nein. Mal gucken, was jetzt daraus wird. Die Lilith die hat leider angefangen mit Spanisch zu diskutieren und wird jetzt nicht fertig. Der Hafenkapitän ist noch gekommen. Ich habe das Dingi weggebracht an den Strand und die haben noch ein bisschen verhandelt. diskutiert, verhandelt ja, und diskutiert. dann äh, durften wir umsonst jetzt die Stadt betreten. U umsonst die Marina verlassen. Achso, umsonst die Marina verlassen. Also, das ja. War schon ein heißes Ding. Unverschämt. Ja. So und jetzt sind wir auf dem Weg äh, suchen eine Gasstation. Jawohl. Hier in Loretto bläst es heute mit 20 Knoten und jetzt wird erstmal der Anker hochgeholt. Ach, ich setze mich mal hier hin. Ich habe ja den bequemen Job. Wir bauen eine Vorpumpe für den Wassermacher. Wir sind ein bisschen mit Bastelei verbunden, weil wir wieder keine Anschlüsse für die Pumpe gekriegt haben hier und der, die sie aus Deutschland mitgebracht hat, der hat vergessen, sie mitzubringen. Und nebenbei wird hier Orangenkuchen. Nein, Zitrone, Kokos. Habt ihr gehört? Zitrone, Kokoskuchen gebacken. Die ist eingebaut. Das Wasser läuft, nur ein bisschen laut ist sie. Also ich werde jetzt noch mal bei Katadyn anfragen, ob sie mir eine spezielle Pumpe dafür empfehlen können. Na, na, na, na, na. Heute ist hier richtig was los in der Pantry. <lacht> Bis auf den Kameramann sind hier alle beschäftigt. Ja, der war vorher ja auch beschäftigt. Heute gibt es nämlich Pommes Fritz mit Currywurst. Fritz ist Pommes. Hier frittiert vom Frittiermeister persönlich. da. Hm? Ah. Und ausgepackt von der. Auspackerin? Aus. <lacht> Pack mal aus. <lacht> Richtig zur Sache. Loretto liegt hinter uns. Blick von hier oben. Schöne geschützte Bucht. Da kann es ruhig mal ein bisschen windig sein und Wellen kommen. Hört ihr das? Es ist eine Ruhe. Das ist fantastisch. Hier. Wasser könnte ein bisschen wärmer sein, das sind nur 23 Grad. Segeln mit Schmetterling zur Isla Gansante. Ist da ist diese kleine Insel. Eine Stunde noch, dann sind wir da. Leider ist es sehr kalt. Wir hoffen, dass jetzt da dieses schöne Wetterfenster auf uns zukommt. Dick angezogen wie seit langem nicht mehr. Es sieht so aus, als ob es heute Abend Fisch geben soll. Unsere beiden Profi-Angler sind am Berg. Es geht zum Schnorcheln. Auch der Michael. Hier, ja, mit dem neuen Gurt, habe ich zum Geburtstag gekriegt. Mit Blei drinnen. Also wenn ich nicht mehr hochkomme, ne, schneide ich den Gurt einfach ab. Waren wir erfolgreich mit der Harpune unterwegs. Kann ich zweimal. Ja. Und jetzt werden wir mal da vorne an den Strand gehen und gucken, ob wir ein Feuerchen ankriegen. Das wäre eine geile Sache. Heute gibt es mit unseren harponierten Fischen Strandbarbecue. Feuer brennt. Leim liegt ganz allein hier drin. Ja. Oh, jetzt äh, zieht sich die Pelle leider zusammen. Ja, weil wir sie mich eingeritzt haben. Ein in die Bucht von Aquaverde. Das ist total ruhig hier. Kein Wind, keine Welle. Und die Annette bringt uns hier rein. Und die Lilith geht in unsere Lieblingsbachskiste <lacht> und bringt die Salzwasserpumpe wieder in Ordnung. Okay. So, bist du schon mal drin? Du kannst auch den Tank da unten, den kannst du auch rausgeben, wenn du möchtest. Mhm. Dann hat man ein bisschen mehr Beinfreiheit. Ein Bisschen mehr Beinfreiheit hier. Wo oh, ist das Maria. Ja, da kommt der schöne Reservetank zutage. Huch. Als erstes schauen wir mal an unserem Sicherungskasten, ob vielleicht da was korridiert ist. Hast du denn das Gefühl, dass es locker wird? Ja. Ohne dass es abreißt. Und ich muss mal WD40 drin machen. Nee, nee, also alles ist spannend. Das Projekt Salzwasserpumpe haben wir gestoppt, das müssen wir später machen. Jetzt wird hier der neue... Wasserhahn eingebaut. Da liegen schon zwei rum und Rätsel, wie das denn rausgeht. mal machen? Den alten Wasserhahn haben wir schon mal ab. Ging aber nicht mehr abzuschrauben, sind alle Schrauben abgerissen. Aber ist ja egal. Möchtest du dir auch mal zeigen? Genau so sehen sie aus. Eingesetzt. Okay. Fast. Fast. Uh. Fast. Schade. So, es geht an die Endmontage. Was ihr da übrigens hört, ist der Wassermacher, der läuft. Alles ist angeschlossen. Die Lilith kontrolliert unten, ob jetzt Wasser rauskommt. Und der Glenn schaltet an. Also Oben läuft Wasser. Ich muss euch sagen, nee, es nee, nee, Weihnachten nee, der nee, nee, nee, nee. Hier drinne. ich halte nur die Kamera mal kurz rein. Nee, du Hier kannst drin, dann gucken. Ich guck, nein, ich, guck, noch, ich möchte nein, das nicht. Ich, ich guck doch nicht. Ich guck doch nicht. Ich halte nur die Kamera mal rein. Hier drinne ist der Weihnachtsmann am Werk und macht den Kalender. Weihnachtskalender. Ab morgen ist nämlich der erste. Und da gibt es einen Weihnachtskalender. Christus das auch hin. Aber bestimmt, wie oh. jedes Jahr. Landgang in Aquaverde. Alle haben sie sich schick gemacht. Zeigen alle ihren Rücken. Ah! Der städtische Brunnen ist hier. Da hinten ein Schwein, Hühner. Du bist ja aber eine hässliche Ziege. Wie sind die Kleinen? Oh. Und so wohnen die Leute hier. Und jetzt gehen wir gleich ins Geschäft. Hier ist die Tienda von Verde. Also der Supermarkt sozusagen. Küste der Maha California, Sierra Gigante. Ah, das ist schon beeindruckend. Und da vorne fahren wir jetzt hin das ist San Telmo, da soll es angeblich einen Riff mit Lobster geben. So habe ich mir Mexiko immer vorgestellt. Kapitän Trockenheit. Halt. Ja, das hier, das Flussbett, kommt von allen Seiten was rein. Das würde ich gerne mal erleben, wenn hier Wasser drin ist. Ja. Ein neues Haustier oder ein Anheiter. Das Ganze während hier intensivst irgendwie gearbeitet wird. Ich glaube, die Lilith die macht das Gästebuch und der Glenn beschäftigt sich mit Vektorrechnung. Auf geht's zur Isla Coyote. Isla Coyote, oder Coyote Island. Da ist sie, ein Felsen mit haufenbreiten Häusern drauf. Ja, die haben sich also diese Insel ausgesucht zum Wohnen, weil es auf den Nachbarinseln zu viele Moskitos gab und deswegen sind sie hier hergezogen und haben von hier ihre Fische gefangen. Und natürlich gibt es da oben auch ein kleines Kirchlein und hier wohnen doch immer noch Leute. Man sieht das. Das ist Isla. San Jose. Und man sieht auch die Bahia Amortajada. Das ist meine Crew. Und das ist... Isla San Francisco. Und da hinten ist die Baja California. Und auf die deutsche Schokolade. Es ist der 1. Dezember. Unser erstes Säckchen wird aufgemacht. Wo ist denn das Säckchen? Oh, du ist nicht begeistert. Hier. Oh, Alles also hin. Nougat. Oh. Jan, du. Oh, Praline. oh Nougat, Pralinen. Oh. Und vor allem, wir haben bald auch noch Nikolaus. Da okay. Oh, der muss, nicht in den Säcken sitzt. Muss ich meine Gummistiefel suchen? <lacht> Den größten. Warum <lacht> regnet es da? Und <lacht> oh, den machst du auch noch mit, ne? Ist, ein Tore? Das, Tore ist, gut. Mmh, ist das lecker? Bisschen mhm. mhm. weggeschwommen, ne? Mhm. <lacht> Wie man es an der Kamera jetzt gesehen hat, aber es schmeckt trotzdem mhm. richtig gut. Guckt euch das an hier. Alles voll mit Fischen. Komm um hier. Ah. Ich muss Wasser reinmachen. Und unser ganzes Dingi doch mal Die sind alle da ja, eben gerade reingesprungen. Ja Leckere Fische. Die Sardinen. Was ist denn hier los? Die sind alle eben alle reingesprungen. In Dingy. Ja. Ich brauch Wasser. Nein. Nein. Nein. Bitte keine Passage. Nee. 28. Ja, plus der eine, den du reingeschickt schon drin hattest. Ah, 29. Okay. Das war ein schnelles Fischen gefangen. Du hast vorher die Fische gefangen. Der ja, Hammer. Ich bin droit der Kotte, ich ich bin